Ich konstruiere hier mal ein Zahnrad mit 43 Zähnen und ein Modul von 8 mm. Das ergibt einen Teilkreis von 344 mm. Der Fußkreisdurchmesser beträgt dann 324 mm und der Kopfkreisdurchmesser 360 mm. Mit den Formeln des Skripts kann man dann zu verschiedenen Durchmessern das jeweilige Involut Alpha Y berechnen. Wir machen das hier mal mit vier Stützstellen. Als kleinsten Durchmesser wählen wir mal den Fußkreisdurchmesser und als größten den Kopfkreisdurchmesser. Dazwischen setzen wir equidistant zwei weitere Stützstellen. Jetzt noch schnell qualitativ vier Kreisbögen konstruiert. Dann überschlägt man im Kopf schnell die Evolventenfunktionen. Beim letzten wird es ein bisschen schwieriger, da darf man ruhig mal den Taschenrechner zur Hilfe nehmen. So, die Winkel bewegen sich grob zwischen 0 und 2 Grad und in dieses Polardiagramm kann man nun die vier Stützstellen einzeichnen. die vier Stützpunkte und damit ergibt sich die Flanke. Gespiegelt ergibt das den ganzen Zahn und hier nochmal die vier Stützstellen in der Übersicht.